Zweite Runde, zweites Thema, zweites Stück, auch eine Kombination aus äh, Sachen, die einzeln total langweilig sind, aber zusammen ultra genial. Und zwar, man nehme einen Raspberry Pi, den kennt ihr wahrscheinlich alle, ähm, das ist so ein Kleinstcomputer, der auf so einem, eigentlich einen satz basiert, mit einem Arm, äh, mit knapp 700 MHz, USB, LAN, HDMI und Audio, klingt ja schon mal nicht schlecht. Da packt man jetzt ein OpenElec drauf, das ist das Open äh, äh, äh, wofür steht das erste E? Embedded, Embedded Linux Entertainment Center, dankeschön. Ähm, das ist im Prinzip einfach eine Linux-Distribution, die nur dafür gebaut wurde, um XBMC zu starten, nichts anderes. Also im Prinzip ein Linux from scratch, was nur für XBMC da ist. Deswegen performt das Ding auch viel besser, als wenn ich da jetzt so ein Standard-Raspbian oder auch das Raspbmc, was es auch gibt... Ähm, draufpacke, weil darunter halt ein Standard-Linux ist, was halt alles können soll und dementsprechend halt nicht so mhm. also ähm, OpenELEC bootet dann XBMC, XBMC ist das Media Center to end all Media Centers ähm, XB steht noch für Xbox, weil das damals auf der allerersten Xbox äh, entstanden ist, ist, aber inzwischen läuft halt überall ähm, ja, und das Tolle ist, das hat tolle Add-ons, und zwar ganz schön viele. Unter anderem ein Add-on für PUT.IO. PUT.IO ist ein Cloud Storage Dienst, also einfach so was ähnliches wie Dropbox mit der Besonderheit, dass man da, wenn man Dateien hinzufügen will, nicht nur welche vom Rechner hochladen kann, sondern einfach auch sagen kann, guck mal hier, tolle Torrent-Datei, zieh mir mal. Macht PUT.IO dann auch und PUT.IO macht sogar noch mehr, guckt nämlich, habe ich die schon? Oder einer meiner ganz vielen User, dann sagt das ist kein Problem. Hier. Äh, Daten, die Duplikation ist der hipster Ausdruck dafür. Außerdem haben sie ähm, Web-Streaming, das heißt, sie können Filme, MP3s äh, und so weiter ähm, im Web einfach streamen. Das heißt, man geht so da so drauf wie hier und drückt da diesen diesen zuckersüßen Play-Button da und dann spielt dieser Film ab, streamt da so. Ja, die sitzen in Istanbul. Nicht, nicht mehr den Server stehen, wohl irgendwo, da glaube, Pirate Bay ist. Äh, ja. FAQs. Die kommen ja auch neu. Ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war oder ob die so Das klein, ist. Klein. Ich glaube, die haben. Die haben äh, ja. Deswegen liegt das doch vielleicht? Sie so haben auch eine, eine Webseite, wo sie irgendwie äh, Privacy erklären, wie sie das handhaben und so. Und, äh, ja. Kann man brauchen. Äh, kostet, ich glaube, die, die 10, der 10 Gigabyte Account kostet 5 Dollar im Monat. Äh, kann hochgehen bis, was haben sie, ich glaube 10 Terra ist der größte. <lacht> ähm, ja äh, Dann äh, gibt es äh, für äh, Android eine App, äh, die nennt sich Pirate Bay. Ähm, das ist so ein Sammelplatz für Torrents. Ähm, dort kann man ganz toll äh, ähm, legale Creative Commons-Serien wie Pioneer One zum Beispiel runterladen. Ähm, diese Pirate Bay-App feuert einen Intent. Das heißt, wenn ich drauf drücke auf Download, sagt der hier Torrent, kann damit irgendjemand was anfangen. Äh, dann sagt die PutIO Android-App, ja, äh, zeigt dieses Bild. Dann drückt man auf Add. Dann nimmt die Put.io-App diesen Transfer entgegen, packt ihn in die Liste. Dann dauert das, weil man das tatsächlich runterladen kann, muss, weil niemand bei Put.io Pioneer One guckt. Oh, der Beamer, ich weiß auch nicht, man kann das gar nicht lesen. Wie gesagt, je nachdem, was man runterlädt, ist die Wartezeit eben meistens null. Und äh, die puttyo App bietet dann auch eine schöne Übersichtsseite für die Datei, Download oder Play. Play feuert dann auch wieder ein Intent und sagt, äh, Play, möchte das irgendjemand machen? Daraufhin sagt Jatze, die äh, Fernbedienung für XBMC, gerne, send to XBMC. Und dann habe ich äh, die Jatze-Fernbedienung, mit der ich dann irgendwie Playpause, also wenn ich mal pinkeln gehen muss oder so. Äh, und den Rest macht dann XBMC mit der Magie des Internets und man hat äh, seine Sachen sofort da, wo man sie haben will. Also sprich Pirate Bay, Put.io, XBMC, abspielen. Ohne jetzt Rechner aufklappen und so, weil wer will auf der Kaut schon Rechner aufklappen. Mhm. Ja, und wenn man das Ganze dann noch auf den Beamer legt im Wohnzimmer, dann ist das ganz amtlich. Und äh, wie es der Zufall so will, äh, kann man jemand den Beamer auf HDMI 2 stellen. Ich Ah! Ist lang. Oh, ich such, such, such XPMC! Many Video! Ist Demo nicht immer ein Ubuntu-Image? Äh, äh, äh, äh, äh Add-ons? Halt hm! Mm. Oh! Ah! Ja, Jetzt muss halt nur noch jemand seinen Account zur Verfügung stellen. Ähm, naja. Also wir haben, äh, äh, mit anderen Worten, ich habe auf der Beamer-Plattform einen äh, ein Raspberry Pi mit OpenElec spendiert, der da jetzt läuft und dann kann man so Sachen machen, ohne dass man irgendwie immer diese Kabelpeitsche durch den Raum tragen muss. Äh, ich wurde dazu inspiriert, weil Olli irgendwann reinkam und diesen äh, Shuttle-Start zur ISS gucken wollte und gefragt hat, mit welchem Rechner man denn hier streamt. Und dann dachte ich mir, naja, eigentlich ist das ein guter Punkt, man braucht ja gar keinen Rechner, wenn man hier so dieses Gerät hat und dann so Dinge tun kann. Oh, was ist das? <lacht> Machen wir mal schnell weg. So, ähm, ja, ist zu benutzen. Äh, XBMC sagt per ZeroConf übrigens die ganze Zeit, hallo, hallo, hallo, das heißt, die Android-App müsst ihr einfach nur einschalten und dann sagt sie, oh, XBMC. Und dann könnt ihr das Ding jetzt bedienen. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn zehn Leute gleichzeitig... Aber das probieren wir dann einfach da aus, denke ich. So, ihr könnt nochmal umschalten auf HDMI 1 für den Schlussgag. Hat mega nicht geklappt. Will nicht. Nicht HDMI 1, DVGA. Ja, ich versuche gerade mein Bestes. d die -Sup. Sup, fand ich gut. Die Sup. Das vom weißt du, es liest vom Datengrab, oh, es kann SMB, es kann NFS, das es kann alles. Kann man das ohne Android bedienen? Man kann, ja es gibt also mehrere, ich glaube es gibt auch für Rechner so eine XBMC Fernbedienungszeug. Also recht, recht sicher. Du hattest übrigens, glaube ich, noch erwähnt, als wir darüber gesprochen haben, OpenELEC übertaktet den Raspberry Pi, deswegen läuft das so flüssig. War das korrekt? Äh, ja, jein. Also ich habe dann, ähm, also wir können nochmal, wenn du nochmal umschaltest. Nicht zwingen. Der Live-Demo-Teil von den Show Your Tools-Vorträgen muss ja verstärkt sein. Äh, es gibt hier die System Info. Und... Äh, wo steht's denn? Vielleicht ganz unten in der Hardware? Ja, genau. 700. Da steht jetzt 700 MHz. Das ist eigentlich nicht übertakt. Aber ich weiß nicht, ob wenn du einen Film abspielst, dass es dann also ich hochgeht. Kann oder weil das. Ja? aus Erfahrung sagen, dass das RASP-BMC wesentlich träger ist als das. Ja. Das sehe ich direkt schon in der Rui. Ja, und das, das habe ich, also, auch und da merkst du gar nichts von. Es, es gibt, also ich meine, das, das so, ist halt schon so hier, es, es, es ist wirklich super snappy. Ja. Ja. Es ist ja aber auch wirklich, weil das da ja quasi als, in den, als Bit 1 läuft. Ja, es macht halt schon Sinn, wenn man nur ein Mediencenter will, auch wirklich nur ein Mediencenter zu haben. Von daher ist der Ansatz natürlich schon gut. Ich habe allerdings, es gibt irgendwie auf YouTube ganz viele so Vergleichsvideos versus RAS BMC versus OpenElec und so. Und da habe ich auch eins gesehen, wo die sich also echt genau gleich snappy verhalten. Ich weiß nicht, ob die irgendwie die neueste Version oder was weiß ich, was die mit Rust BMC gemacht haben, aber mhm. da wollte halt jemand gegenhalten, so uh, OpenElec uh, und dann hat er dieses Video gedreht. Ich weiß nicht, ob da vielleicht gecheatet wurde oder so. <lacht> ähm, aber ja, also es, das ist wirklich schon sehr, sehr schön. Ja, ich erinnere mich daran, dass wir das schon mal hier laufen hatten und das war mega langsam. Aber dann war das auch ein 256 Megabyte bei. Ja, gut, äh, ja. ja. Ich hatte es aber dann einfach probiert. Ich habe es erst mit dem probiert das war völlig unnutzbar, Teilweise der bt die T-Up-Events nicht mitgekriegt. was dann zu schönen endlos führt. Und dann das open addd auf Anhieb, flüssig, ja. und irgendwie Probleme. Ja. Wann war das? Ähm. Das ist ein halbes Jahr sein? Okay. Ich habe vor ungefähr drei Wochen das BMC mal ausprobiert. Okay. Am kam eine neue XBMC-Bestion raus und da dachte ich mir, das nutze ich jetzt mal aus. Aber es ist, es ist halt nicht so schnell wie das, das sehe ich so schon und das stürzt dann ab mal ab. Also zwei-, dreimal einfach weg. Mhm. Also, wenn man da sozusagen merkt, dass man auf einem Kleinstrechner ist, wenn man Add-ons installiert oder so, dann kann man in der Zeit die GUI manchmal nicht bedienen, wobei das auch so ein bisschen erratisch ist, wann ja und wann nein, das heißt man nicht. Aber die meiste Zeit guckst du halt Filme und ich es keine Add-ons. Wie ist denn der Sound von dem Raspberry Pi? Machst du das über HDMI? Äh, nee, das geht jetzt über Analog Out. Da liegt schlag <lacht> einfach so ein langes Klinkekabel, was mit Tape 2 beschriftet war auf der bima ebene dachte ich, nehme ich mal. Also in dem Klinkenanschluss vom Raspberry Pi habe ich irgendwie total schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ja das, das ist ja halt auch, weil sie da grundsätzlich richtig, machen. genau, eben weil sie da totalen Müll machen. Aber also ich sag mal, es reicht aus. Ähm, bei mir zu Hause, ich hatte, äh, das, also ich habe das Problem, dass meine Anlage an einer anderen Wand steht als da, wo der Beamer hängt und dazwischen sind Türen und deswegen kann ich nicht ordentlich ein Kabel legen. Deswegen habe ich ziemlich lange rumgefingert mit irgendwelchen Sachen, wie Bluetooth A2DP und all so Scherz habe ich rumprojekte. Da ist das Problem, Empfänger tun total super, die Transmitter musst du aber, wenn, du sie, irgendwie, wenn sie schon mal stromlos waren, immer wieder neu paeren. Wenn der Transmitter aber oben auf dem Beamer liegt, ist das ziemlich kacke. Das Problem lässt sich aber hiermit recht ja. einfach lösen. Das ist, das ist ein ähm, äh, HDMI, HDMI auf VGA-Adapter, ja, den gibt es für 25 Euro auf Eiderfruit und ja. da fällt auch an der Seite ein. Ähm, eine Klinke raus. Ja. Den habe ich schon mal besorgt für das generelle Setup hier, aber das lässt sich auch dafür basteln. Ja, das aber ist gerade für ein Raspberry Pi gedacht. Ich aber trotzdem nur noch also schlussendlich, ja gut, also ich meine, ich habe zu Hause auch nur, also ich hab, bin halt total anspruchslos. Ähm, äh, also ich habe halt schlussendlich dann jetzt auch nach diesem ganzen rumexperimentieren mit irgendwelchen Bluetooth-Audio-Scheiß. Ich habe mir dann so einen USB-Bluetooth-Dongle gekauft, weil ich dachte, hey, dann kann das ja einfach direkt Bluetooth-Audio auf den Empfänger machen. Stellt sich raus, XBMC benutzt kein Puls-Audio. Das wäre aber Voraussetzung für Bluetooth A2DP. Und es war alles scheiße. Und dann habe ich jetzt irgendwie so 5 Gigahertz-Audio-Funkempfänger, die funktionieren, nehmen aber irgendwie theoretisch viel Lautstärke weg. Deswegen muss ich die Anlage aufreißen, bis dem geht nicht mehr. Also es ist ein leidiges Thema. Aber ähm, grundsätzlich kann... XPNC selbst halt Audio, du kannst auswählen, ob es HDMI-Audio oder Analog-Audio, was dann halt beim Raspberry auf diesem fiesen Klinken-Ding rausfällt oder sogar, du kannst auch beides gleichzeitig aktivieren, wenn du Lust dazu hast. Ähm, aber Probleme hatte ich bisher damit noch nicht, ehrlich gesagt. Also Keine Merkbaren. Ich bin halt jetzt auch kein Audiophiler. Keine so, gute also. so. Gut. Ja. Wie ist denn so die Rechtslage, was das Streaming herangeht? Wo? Hier. Wir gehen über Naja, also Yolo, äh, äh, also Pioneer One gucken ist völlig legal. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ich muss weg. <lacht> Ah, da hat schon jemand die, die Android-App entdeckt. Äh, nö, iOS. So, jetzt gucken wir mal. Ja, performt perform super. Ich sehe schon, wenn die Konsolen mal nicht gehen oder so... ist. Twitch Plays ja. Open alec. Ja. Ich würde sagen, ja.